Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein kleines Spezialvideo zur Bundestagswahl. Allerdings gibt es inhaltlich schon so viele gute Analysen, dass wir dachten, wir schauen mal auf andere spannende Dinge, die man so in einem Wahlprogramm finden kann. Deshalb suchen wir heute nach Schlüsselbegriffen, also Wörtern wie Klima, Sicherheit, Gesundheit oder Wirtschaft. Denn wenn man da die Anzahl bei den Parteien vergleicht, kommen viele überraschende Ergebnisse heraus. Bevor wir aber damit anfangen, noch drei Dinge vorweg. Erstens haben wir die Wortanzahl nicht einfach so verglichen, sondern ausgerechnet, wie oft die Begriffe durchschnittlich auf 10.000 Wörter kommen. Denn wenn man die totale Anzahl genommen hätte, wären ja immer die Parteien mit den längsten Programmen vorne gewesen und das wollten wir natürlich verhindern. Außerdem werdet ihr in den Grafiken immer zwei Balken sehen. Einmal einen langen Balken, dort sind alle Wörter mit ihnen begriffen, zum Beispiel auch Wortverbindungen wie Asylantrag oder Bildungspolitik. Und im kleinen Balken sieht man dann, wie oft ein Begriff allein vorgekommen ist. Der dritten Punkt erwähne ich aus Transparenzgründen. Denn wir haben uns das bei der Gesamtzahl an Wörtern einfach gemacht und nur Seitenzahl mal Wörter auf einer x-beliebigen Seite gerechnet. Das heißt, unsere Wortanzahl ist höher, als wenn man wirklich die Wörter gezählt hätte, da zum Beispiel die Titelseite mitberechnet wird. An den Platzierungen gleich ändert das aber nichts, da wir das bei allen Parteien so gemacht haben. Soviel zu den Erklärungen, jetzt zu den Ergebnissen unserer Suche, die, wie gesagt, durchaus überraschend waren. Den ersten Begriff, den wir gesucht haben, war das Wort Kinder. Und da gab es auch schon die erste Überraschung, denn wenn man an Kinder in Bezug auf Parteien denkt, fallen einem vermutlich als erstes die Grünen oder die Linke ein. Wenn man aber in den Wahlprogrammen nach dem Wort sucht, kommt als erstes die AfD, gefolgt von der SPD und dann erst kommen Grüne und Linkspartei. Während die Grünen bei den Kindern ihre Erwartungen nicht erfüllen konnten, übertreffen sie diese bei dem Wort Sicherheit. Dort liegen sie auf dem zweiten Platz, wenn auch ein gutes Stück hinter der CDU. Danach kommen AfD und FDP und den Schluss bilden Linke und SPD. Ja, und der nächste Begriff ist einer, der vor allem mit der FDP verbunden wird. Und zwar geht es um das Wort Markt. Und diese Assoziation kommt nicht von ungefähr. Auch in diesem Diagramm liegt die FDP vorn. Trotzdem wird auch deutlich, die drei vorderen Plätze nehmen sich nicht viel. Nach den Liberalen kommt sofort die CDU, nicht gefolgt von den Grünen. Danach kommt dann die AfD und ganz hinten sind erneut SPD und Linke. Und dann kommen wir zu Wort Nummer 4, der Krise. Gerade in Zeiten von Corona kam es uns natürlich spannend vor, mal zu gucken, welche Partei am meisten diesen Begriff benutzt, wobei wir hier natürlich nicht unterscheiden können, ob jemand davon redet, dass eine Krise bevorsteht oder dass man aus der aktuellen Krise herauskommt. Wir haben nur den Begriff gesucht, ohne den Kontext zu beachten. Und dabei herausgekommen ist, dass die Parteien links der Mitte wesentlich mehr von Krisen reden als die anderen drei Parteien. Ganz vorne sind die Grünen mit fast 16 Mal dem Wort Krise auf 10.000 Wörtern. Dahinter kommen mit geringem Abstand Linke und SPD. Und weiter danach mit gerade mal 8 Wörtern folgt die FDP. Mit 7 kommt dann die AfD. Und das Schlusslicht ist die CDU mit 6 Mal den Begriff Krise. Und von der Krise dann zu einem Wort, was durch die aktuelle Krise maßgeblich beeinflusst wurde, nämlich der Gesundheit. Und auch hier fällt auf, die drei linkeren Parteien benutzen das Wort wesentlich öfter als CDU, AfD und FDP. Die Balken, die ihr dort im Grau seht, zeigen, wie oft das Wort Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen verwendet wurde. Von der Gesundheit zum Sozialen. Hier liegt die Linke überdeutlich vorne und hat fast doppelt so oft das Wort sozial genutzt wie die zweitplatzierte SPD. Insgesamt kommt der Begriff bei den Linken übrigens 470 Mal im Wahlprogramm vor. Ein weiterer interessanter Fakt, die AfD liegt auf Platz 3 noch vor den Grünen. Schlusssicht ist die FDP mit 15 Mal dem Wort sozial. Das ist nicht mal ein Viertel von dem, was die Linkspartei hat. Und von den eher linkeren Wörtern zu einem Wort, was rechte Parteien gerne benutzen, dem Wort Asyl. Zwei Dinge fallen ins Auge. Die AfD liegt meilenweit vor allen anderen Parteien, toppt vom Vorsprung sogar noch die Linkspartei, denn sie hat das Vierfache von den Grünen, die wirklich unerwartet auf Platz 2 rangieren. Das andere, was auffällt, die Farbe Rot, fehlt in diesem Diagramm. Die SPD benutzt das Wort Asyl nämlich genau nullmal. Ungefähr die Hälfte ist geschafft, daher geht es jetzt mal nicht um ein Wort, sondern um die allseits beliebten Gender-Sternchen, Also jedenfalls im linken Spektrum. Wir haben zur Sicherheit mal alle Parteifarben unter das Diagramm platziert, damit ihr seht, wir haben CDU, FDP und AfD nicht vergessen, sie gendern einfach nicht. Wer das aber am meisten tut, das sind die Grünen. Insgesamt 591 Mal sieht man in ihrem Programm Sterne. Ob den autoren vorher auf den Kopf geschlagen wurde? Nach diesem erlinkeren linkeren Thema wieder zu einem Wort, was der AfD sehr gut gefällt, wenn man sich das Programm durchliest. Es geht um das Wort Deutsch. Sie nutzt dieses Wort zwei- bis dreimal so oft wie die anderen Parteien. Viele AfD-Politiker sprechen auch von der deutschen Leitkultur, die ihnen sehr wichtig sei. Am wenigsten nutzt diesen Begriff übrigens die SPD, davor landen Linke und Grüne. Die blassen Streifen zeigen in dieser Grafik diesmal übrigens, wie oft das Wort Deutschland genutzt wurde. An der Reihenfolge ändert sich hier fast nichts. Jetzt geht es von national zu multilateral, also von Deutschland zur Europäischen Union. Am häufigsten genutzt wird dieses Wort von den Grünen, der AfD und der FDP, wobei die Ansichten naturgemäß weit auseinandergehen. Vergleichsweise wenig benutzen CDU, SPD und Linke den Begriff, das wiederum passt zum Wahlkampf, in dem die Außenpolitik nahezu keine Rolle gespielt hat. Und deshalb weiter zu einem Thema, was eine recht große Rolle spielt. Und zwar kommen wir zu dem Begriff Wirtschaft. Hier liegt die AfD ganz vorne, sogar noch vor der CDU und der FDP. Bei diesen beiden Parteien hätte man wahrscheinlich noch mehr erwartet. Jahrzehnten jedenfalls liegen SPD, Grüne und Linke, wobei der Abstand zur FDP teils verschwindend gering ist. Wirtschaft und Finanzen. Ein Wortpaar, was oft zusammengenannt wird. Deshalb wollen wir das auch hier nicht trennen und machen mit dem Wortstamm Finanz weiter. Diesen etwas komischen Begriff haben wir deshalb gewählt, damit sowohl Worte wie Finanzsystem, aber eben auch Finanzen mitgezählt werden. Alles in allem liegt hier die Linkspartei ganz vorne. Sie zielt darauf ab, das Steuer- und Finanzsystem umzukrempeln. Letzte ist die FDP, was überraschend ist, dass sie ja eigentlich sehr auf den Finanz- und Wirtschaftsbereich abzielt. Erst die Wirtschaft, dann das Klima. Das gilt nicht nur in der bisherigen Politik, sondern auch in diesem Video. Wenn man sich dann jetzt die Grafik anschaut, gibt es wenig Überraschendes. Die Grünen sind mit der Linkspartei auf den ersten beiden Plätzen, dann kommen SPD und CDU und am Ende AfD und FDP Klischees erfüllt, würde ich sagen. Und zum grünen Abschluss gibt es die Bildung. Gerade durch Corona ist dieses Thema hier ja an den Fokus gerückt und das haben sich besonders die Linkspartei, die Grünen und die FDP zu Herzen genommen. Jedenfalls der Begriff fällt bei diesen drei Parteien am meisten. Danach kommen dann SPD, AfD und ganz am Ende die CDU. Ab dies sind dann hier noch ein paar extra Fakten. Am meisten Leserstoff gibt es bei den Grünen und bei der Linkspartei. Die beiden haben jeweils um die 75.000 Wörter auf digitales Papier gebracht. Mit viel Abstand folgt dann die CDU, ihr Wahlprogramm umfasst ca. 50.000 Wörter. Dann kommt die FDP mit plus minus 45.000 und abschließend kommen AfD und SPD, die ca. 30.000 bis 35.000 Wörter geschrieben haben. Am meisten Schlüsselbegriffe genutzt hat übrigens die AfD. Sie kommt bei unseren Begriffen fünfmal auf den ersten Platz, gefolgt von den Grünen, die unter anderem die meisten Gender-Sternchen hatten. Ganz hinten landet die SPD, die kein einziges Mal einen Begriff am häufigsten verwendet hat. So viel auch schon zu den Auswertungen der wahlprogramme Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet, was wir noch besser machen können und ob euch die Ergebnisse überrascht haben. Danach klickt doch gerne dieses Video zur fraglichen eu grenzschutzagentur Frontex an oder schaut in diesem Video, ob euch das Buch Tote Mädchen Lügen nicht von Jay Escher gefallen könnte. Abonniert außerdem noch unseren Kanal und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.